Paare leben in einer Scheinwelt. Und das ist von großem Vorteil. Warum? Klar, wenn zwar ineinander verliebt sind, ist es nicht nur ein herrliches Gefühl, wenn sie nur die positiven Seiten aneinander sehen, sondern es führt dazu, dass sie beide liebevoll miteinander umgehen. Was dazu führt, dass sie noch mehr Positives im Partner erkennen und deshalb noch liebevoller miteinander umgehen und so weiter so wird die Auslese, also eine Scheinwelt, denn man blendet ja Negatives aus, zum selbsterfüllenden, glücklichen Beziehungsgefühl. Die negative Spirale der selbsterfüllenden Prophezeiung, also dass alles am Partner schlecht ist, funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur in der entgegengesetzten Drehrichtung. Und warum ist das eine gute Nachricht? Wenn die Drehrichtung in eine gute oder schlechte Scheinwelt, nur vom Verhalten des Paares selbst abhängt, dann sind Sie als Paar nicht abhängig von äußeren Faktoren, sondern Sie mit Ihrem Partner entscheiden, wie es Ihnen beiden miteinander geht. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie in die positive Wechselwirkung kommen können, schauen Sie sich mein Eingangsvideo an.